Dieses Video setzt die zu den Aufgaben entsprechenden Theorieteile voraus. Siehe links unten. Allerdings setzt es auch voraus, die vorherige zwei Teile über diesen Probetest zu den Grundaufgaben 2. So, jetzt zum Weiteren. Die Einheiten, wie rechnet man Einheiten um? Ja gut, äh, wie auch immer äh, Dezimeter in Millimeter also das haben wir eh schon gesehen auch, also da sind die Einheiten wie macht man dezimeter in was ist gefragt entschuldigung noch einmal Dezimeter in millimeter okay Dezimeter in millimeter also in diese richtung in diese richtung also vom großen zu kleinen da macht man mal mal und da von Dezimeter bis millimeter was hat man dazwischen mal zehn mal 10 das haben wir also jetzt hier gemacht ja. Also 549 mal 10 mal 10 und da ist das Ergebnis in Millimeter. Habe ich jetzt hier vergessen. Wahrscheinlich das ist Millimeter überall halt. Das muss man allerdings schon schreiben, ja das Ergebnis, was er von Einheiten ist. Also jetzt Zentimeter in Kilometer. Zentimeter in Kilometer, was macht man dann? Zentimeter in Kilometer, da ist man Zentimeter, da hat man Kilometer, also von kleinen zu großen, da muss man durchmachen. Zentimeter durch 10, durch 10, durch 1000, dann sind wir schon bei Kilometer, machen wir es also hier in der Aufgabe. Zentimeter, 0,05, durch 10, durch 10, durch 1000 und das ist das Ergebnis halt in Kilometer. Das nächste, 43 Sekunden in Stunden, was bedeutet das jetzt wieder? Also Sekunden, gehen wir wieder zu den Einheiten, wo haben wir das hier? Äh, die Einheiten der Zeit in diesem Fall, Sekunden in Stunden, da muss man von kleinem zu großen durchmachen, durch 60 durch 60, also ist das Ergebnis dann hier, wurde es schon berechnet, ja, und das ist ein genaues Ergebnis. Tage in Minuten, Tage in Minuten 64 vom großen zu so kleinen, da muss man machen, mal machen, 64 mal 24 mal 60 sieht man auch wieder hier, ja, Tage in Minuten mal 24 mal, äh, mal 24 mal 60 von Tage in Minuten in diese Richtung, ja, da ist die Richtung, da, muss man halt mal machen, mal 60, mal 60, mal 24, mal 60, da ist das Ergebnis. Und Millimeter Quadrat in Zentimeter Quadrat von Großen zu Kleinen, da muss man so mal machen. Und weil wir Quadrat mal haben, müssen wir auch das berücksichtigen. Das bedeutet jetzt hier, wieder noch einmal, ach, wie schnell ich das vergesse. Quadratmeter in Zentimeter Quadrat, also Quadratmeter in Zentimeter Quadrat vom Großen zu Kleinen in diese Richtung, ja, und das bedeutet jetzt hier mal 10, aber weil wir hoch 2 haben, also mal 10 hoch 2 und dann noch einmal mal 10 hoch 2, das haben wir hier eben gemacht und da steht schon das Ergebnis. Bei den Mittelwerten, also da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Werte, Man hat er Plus hier gerechnet, 10 plus 4 plus 3 und so weiter und so fort, 37 ist das Ergebnis, wenn man Plus macht, und dann das Ergebnis durch 7, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Werte, das ist ungefähr 5,29, ja ungefähr. Genau ist es 37 Siebtel. Und das ist halt der Durchschnitt. Den Median, was muss man dafür machen? Erst einordnen, der Reihe nach, nicht so wie die Zahlen da stehen, sondern der Reihe nachstellen, was ist das kleinste 3, dann nochmal 3, dann kommt 4, nochmal 4 und so weiter und so fort. Da haben wir das der Reihe nachgestellt. Und was ist jetzt genau in der Mitte? 4, also 4 ist der Median. Und Modus, was kommt hier öfters vor, das kann man hier, wo es eingereiht ist, eingeordnet ist, ganz leichter sehen. Also wir haben 3 zweimal und 4 auch zweimal, das bedeutet 3 und 4 kommen öfters vor, also sind beide Modi, Modalwerte, ja, Modi. Den Modus zweimal der Modus, ja. Und jetzt bei dieser Aufgabe, das haben wir jetzt hier so zusammengerechnet: das ist 209, wir haben 10 Werte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 209 durch 10, das ist 2,09, das ist der Durchschnitt. Und median in diesem Fall, also haben wir vier Werte da und vier Werte da also die 5 Werte da und 5 Werte da. Also die Mitte ist genau zwischen 8 und 11. Und das bedeutet, man muss 8 plus 11 berechnen. Das ist halt 19 durch 2, 9 durch Und das ist dann halt der Median. Und was ist hier der Modalwert, der Modus? 4 kommt 2 mal, 8 kommt 2 mal, aber 11 kommt 3 mal. Und das ist nur was öfters vorkommt, also 11. 11 ist hier der Modus, Modalwert. Und bei der Geometrie der Ebene jetzt, berechnen Sie jeweils den Umfang und die Fläche. Also bei einem Kreis ist der Durchmesser 2,9 cm. Wie viel ist der Umfang und in wie viel ist die Fläche? Das geht ganz leicht, wenn man eine Formelsammlung hat. Also da sucht man nach dem Kreis, da ist der Kreis und man sieht hier oben, dass diese Spalte hier, also vor, nach der Figur ist der Umfang und sofort danach ist die Fläche. Also das bedeutet jetzt hier der, beim Kreis, der Umfang ist mit U selbstverständlich so geschrieben, mit E ist der Radius, mit d e ist der Durchmesser. Das bedeutet jetzt hier, in diesem Fall ist der Durchmesser gegeben, also wir müssen die Formel mit dem Durchmesser benutzen, also diese hier unten, u ist pi mal d und das machen wir, also d ist der Durchmesser ist gegeben, das bedeutet in dieser Formel, wo d steht, können wir das durch 2,9 ersetzen, 2,9 mal pi ist ungefähr 9,1 cm und in der anderen Formel hier wieder die Formel für die Fläche des Kreises. Ja, man wählt selbstverständlich die Formel mit dem Durchmesser und nicht mit dem Radius aus. Und das bedeutet, dass diese Formel haben wir jetzt hier auch geschrieben. Und das d ersetzt man durch 2,9. Das ist aber doch Quadrat. 2,9 zum Quadrat mal b durch 4. Das ist ungefähr 6,6 cm. Und nicht vergessen bei der Einheit hier Quadrat. Bei einem Quadrat ist die Seite 7,6 mm, geht man wieder zu der, zur Formelsammlung, da sieht man, da ist das Quadrat, ja, da ist der Umfang, 4 mal die A, und was bedeutet dieses A? Das A kann man hier sehen, das ist die Seite des Quadrats, also das hier ist die Seite hier gegeben, ja, die Seite des Quadrats und die ist 7,6, also das kleine A ist die Seite und das ist 7,6, da ist die Formel, 4 mal die, die Seite, und das A kann man durch 7,6, also weil das die Seite ist, ersetzen. Und da kommt das Ergebnis 3,4 mm halt. Und bei der Fläche, da kann man auch gleich die Formel sehen, ja, da ist sie ganz unten. Die Fläche ist die Seite zum Quadrat, A großes A bedeutet Fläche und kleines A die Seite noch einmal. Und das bedeutet, man kann hier wieder das kleine A in dieser Formel durch 7,6 ersetzen, da das halt Seite ist das kleine A und da ist es noch zum Quadrat und das bedeutet das Ergebnis ist so viel 57,76 und bitte nicht, nicht vergessen Millimeter Quadrat Quadratmillimeter die hoch 2 nicht vergessen bei einem Rechteck ist die Länge 5,2 Dezimeter und die Breite 24 cm. also noch einmal in diesem fall muss man aufpassen das eine ist dezimeter und das andere in zentimeter gegeben also man sieht schon 24 ist mehr als 5,2 aber es kann nicht sein dass die breite mehr als die länge ist also irgendwas stimmt da nicht und das stimmt aber doch weil das hier zentimeter ist und was haben wir jetzt hier gemacht 5,2 dezimeter das haben wir in äh, in, äh, in Zentimeter umwand, umgewandelt. Also das sieht man auch hier. Nicht vergessen, äh, noch einmal, wir haben die Dezimeter in Zentimeter umgewandelt. Also die Dezimeter in Zentimeter von hier bis da in diese Richtung mal. Und das ist mal 10 halt einmal. Okay. Und das bedeutet jetzt hier. Die 5,2 Dezimeter sind 52 zentimeter Man kann sich auch das in Dezimeter mit Durchzählen machen, aber wir haben jetzt das doch so gemacht. Und das bedeutet jetzt hier kann man diese Zahlen in der Formel von den Umfang, die sieht man auch hier, ja, in einer Formelsammlung, rechteck, die Formel von den Umfang, zweimal die Länge, das, das a, kleine a hier, plus zweimal die Breite, das äh, kleine B da. Ja. Und das haben wir jetzt auch tatsächlich gemacht. 2 mal die Länge, 2 mal 52, plus 2 mal die Breite, 24. Selbstverständlich erst die Punktrechnung und dann addieren. und Das Ergebnis ist dann halt 152. Und für die Fläche, die Länge mal die Breite, also 52, nicht 5,2 benutzen. Zentimeter und Zentimeter, das muss übereinstimmen. Und dann ist das Ergebnis, was hier steht, also 1248 cm, weil wir Zentimeter überall benutzt haben und das bitte zum Quadrat. Ja, wie man bei Potenzen schon gelernt hat, Zentimeter mal Zentimeter ist Zentimeter zum Quadrat. Haben wir was vergessen? Anscheinend nicht. Also, vielen, vielen Dank.